Hallo und willkommen zum ersten Anleitungsvideo, wie arbeite ich mit Freeplane. Freeplane, ein Mindmapping-Programm, ist eine Open-Source, die man nicht nur auf dem Computer installieren, sondern auch Portab Portable auf seinen USB-Stick in die Portable-Apps-Plattform integrieren kann, sodass sie überall ausführbar ist und überall genutzt werden kann. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier also schon eine neue leere Mindmap angelegt, wir sehen hier mit diesem Reiter, mit diesem Tab, den kann ich ja auch mal schließen, das ist die Standard-Mindmap, die hier integriert wird und die uns auch mal demonstriert, wie leistungsfähig Portable Apps, äh, Portable Apps, sage ich doch, äh, Freeplane eigentlich ist. Diese Möglichkeiten habe ich, also solche Mindmaps kann ich erstellen. Das ist eine ganz grundlegende Mindmap, wie wir sie vielleicht schon kennen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Neue Mindmap, wir erhalten einen Wurzelknoten, wollen heute nur eine ganz kleine Mindmap machen. Doppelklick oder F2, beide starten den Editiermodus, in dem ich den Inhalt der Knoten ändern kann. Äh, mein erste Mindmap soll dem EVA-Prinzip gewidmet sein. Ja, Da habe ich also schon einen Namen für meinen Wurzelknoten mit der Einfügen-Taste oder äh, hier oben bei Format aus neuer Knoten bearbeiten. Neuer Knoten kann ich hier also diverse Knoten einfügen, diverse Knotenarten. Achten wir auf die, auf die Angabe der Taste, einen neuen Knoten. Geschwisterknoten unterhalb fügen wir mit der Eingabentaste ein. Oberhalb drücken wir zusätzlich die Umschalttaste. Einen übergeordneten Knoten äh, kann man einfügen mit Umschalt einfügen. Ja, einen freien Knoten, der also völlig losgelöst von, von der Mindmap ist. Und Knoten gruppieren. Dazu müsste man eine Auswahl von Knoten treffen, das schauen wir uns später an. Also einen Unterknoten nach dem aktuellen Knoten mit der Einfügen-Taste, mit der Entfernen-Taste, Entschuldigung, mit der Escape-Taste kann ich das rückgängig entfernen, jetzt kann ich das rückgängig machen, einfügen, kann ich einen neuen Unterknoten machen, Eingabegeräte, oder nennen wir es nur eingabe wenn die Mindmap zu klein wird, Steuerung gedrückt halten, Mausrad nach vorn drehen. Dann kann man sich das etwas zoomen. Mit der Enter-Taste, Eingabetaste kann ich jetzt einen Geschwisterknoten anlegen. Mit der Enter-Taste schließe ich das ab. Mit der Taste F2, bitte alles ausprobieren, komme ich wieder in den Bearbeiten-Modus. Dazu muss ich nicht doppelklicken. Die Taste F2 reicht dazu aus. Mit der Enter-Taste schließe ich das Ganze ab. Wieder die Enter-Taste und ich bekomme einen Geschwisterknoten danach. Dann gebe ich jetzt mal ein Eingabeverarbeitung Ausgabe, drücke die Enter-Taste und habe einen neuen Knoten. Jetzt möchte ich noch einen Geschwisterknoten davor, halte also die Großbuchstabentaste, die Umschalttaste gedrückt und drücke die Enter-Taste. Dann fügt er mir hier davor einen entsprechenden Knoten ein, weil nämlich die Speicherung noch zum EVA-Prinzip gehört, beziehungsweise die Speicherung ist natürlich sehr eng verbunden mit der Verarbeitung. Übrigens empfehle ich jetzt an dieser Stelle nicht, hier, wer also auf dieses Symbol gestoßen ist mit der Maus, jetzt schon die Knoten irgendwie anders anzuordnen, weil dann ständig nur von Hand noch weiter gerückt werden muss, das sollte man sich also ersparen. Das System verteilt die Knoten sehr schön. Übrigens, wenn man das schon gemacht hat, kann man hier unter Bearbeiten Position zurücksetzen, den markierten Knoten, der ja immer blau umrandet ist, wieder in diesen Fluss bringen. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel die Eingabe auf die andere Seite haben möchte, linke Maustaste gedrückt halten, wir sehen diese grauen Positionen. Aha, jetzt wird das links angehängt, zack, das funktioniert auch mit der Taste. Ich halte die Taste Steuerung gedrückt und nehme die Pfeil-Links-Taste, Pfeil-Oben-Taste, Pfeil-Unten-Taste, Pfeil-Rechts. Bei gedrückter Taste Steuerung kann ich hier also sehr schön und leicht die Anordnung verändern. Mit den Cursor-Tasten kann ich schnell durch meine Mindmap wandern, kann einen entsprechenden Knoten auswählen. So hätten wir also schon eine einfache Mindmap, ich drücke wieder die Einfügen-Taste, Eingabegeräte sind zum Beispiel die Tastatur oder die Maus oder das Mikrofon für die Eingabe von Sound, von Audiodaten. Und so kann man also jetzt hier entsprechend Verfahren, weitere Unterknoten erstellen, nach dem Prinzip... Äh, Der Vervollständigung und dem Mindmapping-Prinzip. Wir sehen also sehr schön, wie die Begriffe im Zusammenhang stehen hier. Verarbeitung dazu gehört also unbedingt als Beispiel, als Gerät der Mikroprozessor oder auch ein Grafikcontroller und andere. Könnte ich jetzt zum Beispiel mit dem Symbol Punkt, Punkt, Punkt symbolisieren. Ich schließe die Eingabe immer mit der Enter-Taste ab. Zur Speicherung noch ein Beispiel, also der Random Access Memory ja, oder auch Arbeitsspeicher des Prozessors. Jetzt stelle ich fest, ich habe einen Oberknoten vergessen. Steuerung, Enter, Steuerung, Einfügen behebt das Problem. Warum tut es das nicht? Gehen wir auf Bearbeiten, neuer Knoten, Oberknoten davor. Dann setzt du mir den Oberknoten vor alle. Das ist natürlich wenig sinnvoll. An dieser Stelle unbedingt aufpassen. Hier oben gibt es das rückgängig machen. Da kann ich also, wenn mir etwas aus dem Ruder läuft, wenn was passiert, was ich nicht wollte, leicht wieder meinen Ursprungszustand herstellen. Hier sehe ich auch für das rückgängig machen mit welcher Taste das geht nämlich mit Steuerung Z habe ich zu viel rückgängig gemacht kann ich mit Steuerung Y das ursprüngliche Aussehen wiederherstellen ja so viel erstmal dazu ich mache also jetzt hier einen Unterknoten mit der Einfügen Taste und sage flüchtiger Speicher das ist eine Kategorie und zum flüchtigen Speicher gehört der RAM den hänge ich jetzt hier einfach hinten an, indem ich ihn umsortiere. Steuerung, Mausrad nach hinten und ich kann also wieder zoomen und sehe jetzt hier meine Mindmap sehr schön im Überblick. Also nochmal ganz kurz, Wurzelknoten, die Kanten oder wie sie hier unter Format auch bezeichnet werden, einfach als Linien, können also hier entsprechend, Gestaltet werden noch, dazu kommen wir in einem der nächsten Videos. <lacht> Zunächst sollte man sich darauf konzentrieren, einfach nur mal Begriffe in den Zusammenhang zu setzen und ordentliche Mindmaps zu kreieren. Und zu ordentlich gehört natürlich auch, dass man sie entsprechend so verteilt, dass sie auf einem gedruckten Blatt ordentlich zu sehen sind. So viel zu diesem Anleitungsvideo. Im nächsten dann geht es um die Gestaltung einer Mindmap.